Aare-Freibäder Entlang der Aare locken im Sommer in mehreren Gemeinden schmucke Bäder mit direktem Zugang zur Aare oder bieten in abgetrennten, mit Aarewasser befüllten Anlagen eine kühle Erfrischung. Dem Badespaß bei heißem Sommerwetter steht also zwischen Thun und Bern nichts im Weg. Parkbad Münsingen Eingebettet in die attraktive Aare- und Auenlandschaft bildet das Parkbad in Münsingen einen äußerst attraktiven Erholungsort, der auch von auswärtigen Gästen geschätzt wird. Die Saison dauert jeweils von Anfang Mai bis Mitte September. In all den Jahren wurden an der Anlage Erneuerungen, Ausbauten und Sanierungen vorgenommen. Während der ganzen Saison wird das Parkbad mit dem Ortsbus im Halbstundentakt bedient. Das Parkbad wird jährlich von gegen 150.000 Gästen besucht.